Ja, wir sind äh, wieder im St. Maria Elisabeth Haus in Bad Lahr. Heute, eigentlich ist das der Bereich Garten, äh, wobei das jetzt nicht nach Garten aussieht, aber trotzdem im Kreativraum, kann man sozusagen sagen. Äh, Jens, äh, heute haben wir etwas vor, was nachher so aussehen soll. Vielleicht erklärst ja. du mal kurz, was ist das? Das sind so kleine Geschenkpäckchen, die werden aus einfachem Material Zum Beispiel. Jeder zu Hause hat wie so Toilettenpapier in den Rollen oder von einer Küchenrolle. Dann kann man dazu nutzen, je nach Größe. Dann kann man dazu nehmen Papier, wenn man geschickt ist, selber zu Hause Papier schöpfen. Das ist das geschöpfte Papier, was es hier im St. Maria Elisabeth Haus gibt. Ja. Das macht ihr nämlich selber, finde ich total schön. Hat auch eine schöne Struktur. Ja. Hat man aber nicht überall, aber trotzdem, man kann auch solches buntes Papier, glaube ich, nehmen oder Geschenkpapier. nach vorne. Papier selbst. oder eben halt Geschenkpapierreste weißt du vielleicht. Ja. Und jetzt aktuellen Advent, Weihnachtszeit vielleicht ein bisschen mit Weihnachten oder ja. sonst normales, je nachdem. Und äh, Rüdiger und Lucia sind mit dabei heute, die assistieren so ein bisschen, aber was wir brauchen ist für sie ja natürlich ganz wichtig. Auf jeden Fall ein bisschen Geschenkwand, wir brauchen Schere, wir brauchen Ideal, Bleistift, Kleber, die rollen. Und was ich erstmal nicht verstanden habe, aber was mittlerweile ja äh, ganz klasse ist, nämlich diese Tassen. Wozu sind die da? Ich, wir zeigen das einfach mal, denn äh, jetzt wir müssen wir das einfach platt drücken erstmal und dann auf diese Ecke legen durchziehen. Das muss dann richtig fest sein. Das können Sie natürlich auch in der Schere machen. Aber nicht so fest drücken, dass es dann durch ist. Und zwar alle vier Seiten müssen einmal hier quasi gefalzt werden. Lucia und Ulrike, die bauen mittlerweile schon was zusammen, was wir dann nachher fürs Bekleben gebrauchen können. Und dann können Sie das nachher im Prinzip, wenn Sie es zusammenfalten, Sie werden sehen, warum das wichtig ist, dass man diese Tasse benutzt. Dass wir das genau auf die Ecke setzen. So, dann haben wir es nämlich einmal durch. Das heißt, wir haben jetzt hier ganz klar hier so Starke Linie, das ist das Papier das ist jetzt ja. eingedrückt. Richtig. Ne? Da kann man es dann eindrücken. So, und jetzt kommen wir aber zum schönen Teil, glaube ich. Ne? Weil bevor wir das Ganze klicken, äh, müssen es, glaube ich, geklebt werden. Ne? Richtig. Dann nehmen wir einfach mal das Papier. Das hier ist ein bisschen härter, das heißt also man muss da ordentlich mit Kleber arbeiten. Eine Schere schnappe ich mir auch. Und ich mache jetzt mal einen etwas schmaleren Streifen. Und ich finde dieses Papier halt sehr schön, weil das eine wunderschöne Struktur hat. Aber jeder, nicht jeder hat dieses handgeschöpfte Papier da. Einfach das erste, ich nehme mal den oder von oben gibt es das natürlich auch oder von verschiedenen anderen Marken. geben das hier drauf, einmal anlegen und glaube ich einmal rüberklappen. Ja. Ein wenig festdrücken, dann zumindest sollten Sie auf jeden Fall die Mitte wählen, weil wenn es zu am Rand ist, dann haben Sie nachher ein Problem, wenn Sie das Ganze umknicken. Zweitens noch einmal kürzen, dann nochmal.. Prittstift. So, jetzt würde ich dich schon mal bitten, Jens, schneid mir doch schon mal ein schönes Band ab. Das Goldene, finde ich, das passt ja nicht ganz gut dazu, was wir hier haben. Also, hab nicht, das Band nicht zu kurz wählen, weil das, meistens ist es so, dass das Speck hier dann doch noch größer ist. Das klebt schon mal. Und ich kriege das jetzt an diesen Stellen, die wir vorher so also eingestanzt haben, da kriege ich das schon mal vorsichtig ein. Und dann sehen Sie auch, wofür das gut war. Nämlich, dass es dieses typische Runde, was man auch fürs Geschenkpapier hat. Sehen Sie schon los, es geht der Kleber ab, das macht aber überhaupt nichts. Wir nehmen die zweite Seite hier auf der Seite und dann haben wir nämlich hier schon mal diese Seite geschlossen und man kann es befüllen, also ja. ihr macht es ganz gerne glaube ich mit irgendwelchen Süßigkeiten, ja. aber zum Beispiel das hier wird auch in der Werkstatt hier hergestellt, das kann man natürlich auch befüllen, also alles was man ein Geschenk so hat. Ne? Genau. Und du hast mir ja. gerade gesagt, jetzt man kann es tatsächlich auch nutzen, um dann zum Beispiel äh, für einen Advents Adventskalender, wenn man dann weiter durchzieht. Wie viel darf ich rein tun? Äh, drei, vier, drei, vier. Mal gucken, was reingeht. Ich nehme auch mal jetzt noch mal ein bisschen dunklere Schokolade. Oh, ja, das ich jetzt unten rein. Und da kann man nämlich jetzt die zweite Seite hier zumachen, also prima für den Adventskalender. Der Kleber, ich merke das schon, mein Finger klebt schon ein bisschen fest, der hält auch ganz gut. So, das ist, ist keine große Kunst mehr, aber das ist auch eine Unterstützung. Jetzt vielleicht magst du mir mal irgendwie das goldene Bändchen da rumschneiden. Ja, guck mal, Ja, so, ne? ja wir, haben so, ne? so, haben wir so. So, einmal so. Einmal in der Mitte sozusagen da drehen, einmal über Kreuz. Du hältst fest dann drehen es noch einmal um auf die andere Seite. Das können wir natürlich da noch ein bisschen verrücken. Mache dann ein schönes Schleifchen drauf. Dazu brauche ich deinen Finger dann auch wieder jetzt. Tippitoppi. Einmal ziehen, nicht den Finger drin haben, eine Schleife drauf ein wenig stramm ziehen, einmal abschneiden, das machst du mal final. So, und schon haben wir nämlich ein schönes, fertig befülltes Päckchen, relativ leicht zu machen, kein großer Arbeitsaufwand, auch kein großer Materialeinsatz und es sieht wirklich schick und perfekt aus, also wie gesagt, entweder schlicht, schlicht oder ein bisschen verziert oder auch für den Weihnachtsbaum oder für den Adventskalender oder als Geschenkpackung, sehr schön gemacht. Danke, dass wir hier sein dürfen. Das war's von unserer Seite.